Die Meerjungfrau darf nicht sterben. Nur ihr vermögt es, ihn aufzuhalten. Sagt Majestät, glaubt ihr an Zufall? Nein! Oder an Schicksal? Nein.